Biblical Foundations, Chapter 4, Section 4, The Baptism of the Holy Spirit. Uh, wir sind jetzt uh, immer noch im vierten Kapitel, Abschnitt 4, und zwar die Taufe im Heiligen Geist. John the Baptist promised that Jesus would do something. We read of that in Matthew, Chapter 3, Verse 11. Und der uh, Johannes der Täufer hat uns schon verheißen, was Jesus tun wird. Davon lesen wir in Matthäus 3, Vers 11. Ja, ich fange von vorne an. Sagt der Johannes, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jesus instructed his disciples that after he ascended to heaven, they should do something. Let's read what the scripture says that they should do. Uh, und Jesus sagt, hat uns gesagt, was wir tun sollen, nachdem er uh, in den Himmel aufgefahren ist. In Luke, Chapter 24, Verse 49. We read that it says, Jesus says, but tarry or remain in Jerusalem until you are endued or given power from on high. Im Lukas Evangelium 24, Vers 49, heißt es, ihr seid Zeugen hier vor uns und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. In Acts, Chapter 1, there in Verse 4 and 5, he talks about waiting. Jesus said, wait to his disciples and you will be baptized with the Holy Spirit. Und in Apostelgeschichte 1, 4 und 5 heißt es, um, ich fange ein bisschen weiter vorne an, und als er mitten ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. So Jesus was telling his disciples, To wait. So, hat Jesus Jüngern, uh, zu to wait. for the Holy Spirit, auf then they would be empowered for ministry. Zu sein. Now, what happens when you receive the Holy Spirit? Was wenn du den Geist well, let's look at Scripture. Lasst uns jetzt noch ins Wort gehen. In the Book of Acts, we're going to look at five different accounts. Und in, in der Apostelgeschichte sehen wir fünf verschiedene Begebenheiten. Und wir sehen dann in jedem dieser Ereignisse was geschah als der Heilige Geist auf sie kam. Und ich werde jetzt nur zusammenfassen, was in diesen Versen uns beschrieben wird. Aber ich ask Sie, to read them fully on your own. Aber ich bitte dich, lies jetzt diese Passagen im Wort Gottes uh, uh, alleine. As we look in the book of Acts, ask yourself, how did these people receive the Holy Spirit? Und wie, uh, wenn wir hier die Apostelgeschichte betrachten, fragen wir uns, wie haben die den Heiligen Geist empfangen? And what were the results or the manifestations in each one of these cases? Und was waren die Ergebnisse und die Manifestationen in jedem dieser Situationen? In Acts chapter 2, Vers 1-6, we look at the first account. Und in uh, Apostelgeschichte 2, 1-6, bis sechs, sehen wir die erst, das erste Geschehen des Heiligen Geistes. And this is at the day of Pentecost. And, and we see there appeared uh, these divided tongues, or tongues of fire. Und wir, das war am Pfingst, uh, uh, anlässlich des jüdischen Pfingstfestes. Und da sehen wir, dass uh, ein Brausen war, ein Wind, und das zerteilte da Zungen wie von Feuer sich auf die Menschen setzten. And und in Vers 4 von Apostelgeschichte 2 äh, lesen wir, Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen. Und wir sehen hier eine Auswirkung des Heiligen Geistes ist das Sprachengebet. Now jumping ahead in Acts to Acts chapter 8, verse 4 to around 19. Und jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 8 von Vers 4. 19. And here we see Peter and John at work and, and they're praying for people and then they laid their hands on them. We read of that in verse 17. Und wir sehen hier wie sie den Menschen gedient haben und in Vers 17 sehen wir was geschieht. And then it says they received the Holy Spirit. Dann heißt es dann legen sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den heiligen Geist. Notice there's no manifestations given in this passage. Da ist keine Manifestation angegeben in diesem, in dieser, Bas in diesem Abschnitt. People receive the Holy Spirit, and there's no visible manifestation that those around could write about. Und die Menschen haben den Heiligen Geist empfangen, aber keiner um sie herum hat jetzt richtige Manifestationen davon gesehen. And yet the Bible clearly states that they received the Holy Spirit. Aber die äh, Apostel- und Apostelgeschichte heißt es ganz klar. Und sie empfingen den Heiligen Geist. That should be encouraging for some of you, who maybe have received the Holy Spirit and then there was no visible manifestation, and you might question and doubt and say, "Did I really get the Holy Spirit?" Of course you did. Und das sollte einige von euch ermutigen, die sich gedacht haben, eigentlich bei mir war keine große Manifestation, wie ich den Heiligen Geist empfangen habe. Du hast empfangen. In Acts chapter 9 we read another account. Und in 9 lesen wir von einer anderen looking from verse 17 to 19 we read about Ananias coming and laying and they laid hands on him. Und wir lesen hier von Hananias, aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf, und zwar dem Paul. In verse 18 we read immediately there fell from his eyes Something like scales. That's what happened to Paul there. And he received his sight at once. Und im Vers 18 von der Apostelgeschichte 9 lesen wir, Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Here we see that there is some healing that occurs, this receiving of sight, but that, that, that that's it. Um, und hier sehen wir nur, dass eine Heilung geschah, dass wie Schuppen von seinen Augen fielen und er sehend wurde. Und wir wissen, Paulus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Going to the next chapter, Acts chapter 10. Und jetzt gehen wir ins nächste Kapitel, äh, Apostelgeschichte Nummer 10. Und hier lesen wir von Petrus, der eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte. Let's look from verse 44. Uns in Vers 44 uh, it says, while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. And then in verse 46, it goes on to tell us, for they heard them speak in tongues and magnify God. Und da im Vers 46 heißt es, denn sie hörten, sie in Sprachen reden und Gott erheben. Yet again we see a manifestation, like at the day of Pentecost, of speaking in tongues. Hier sehen wir wieder die Manifestation, wie es am Pfingsttag war, sie haben in Sprachen geredet. Looking ahead in Acts chapter 19. Jetzt gehen wir zum Apostelgeschichte Kapitel 19. In the beginning of that chapter, from verse 1 to 6, we read about another encounter. Uh, und zwar von 1 bis 6 lesen wir wieder im Kapitel Apostelgeschichte 19 von einer anderen Begebenheit. Hier Paul at Ephesus. Und dort lesen wir, was Paulus in Ephesus uh, geschehen ist. Und in Vers 5 it says, when they heard this, they were baptized. So here we see people responding to the message. Und hier in Vers 5 von Apostelgeschichte 19 lesen wir, als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Notice what it says in verse 6. It says, and when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Here we see beautiful manifestations of the Spirit, upon the Holy Spirit coming upon them. We see prophecy and speaking in tongues. Und hier sehen wir wunderbare Manifestationen von Prophetie und in, in Sprachen sprechen. In Scripture, in the Book of Acts, we do not see a common formula. One way. Of manifestations coming from the baptism of the Holy Spirit. Und in der ganzen Apostelgeschichte Geschichte sehen wir nicht jetzt eine Formel, wie die Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. In some cases we see nothing happened, no manifestation. In manchen Situationen sehen wir, es waren keine Manifestationen, aber sie wurden erfüllt. In anderen cases speaking in tongues. In anderen Situationen haben sie in Sprachen gesprochen. In anderen cases Healing. In anderen, in anderen Situationen war Heilung. And then we read about speaking in tongues and prophesying. Und dann lesen wir über in, in Sprachen beten, uh, in Sprachen sprechen und Weissagen. I love that. God works in the way that He wants to work according to our expectations and what we want ich liebe es gott liebt es seine seinen weg uns zu zeigen nicht wie wir es uns vorstellen i think the important question to ask is do you have the holy spirit have been baptized with the holy spirit und die einzige frage die wir beantworten sollten And du den Heiligen Geist empfangen? And who does, the Holy, who does the Father give the Holy Spirit to? And to whom gives the Father the Heiligen Geist? Luke chapter 11, verse 13. Uh, Lukas 11, verse 13. Jesus says in Luke 11, 13, he says, If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit To those who ask of him. Da heißt es im Vers 13, Lukas 11, Kapitel 11, Vers 13, Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel äh, äh, äh, gibt, den Heiligen Geist, denen, die ihn bitten? Have you asked God for the Holy Spirit? Hast du den Vater schon gebeten, dass er dir den Heiligen Geist gibt? Why don't you do so right now? Ask, and you will receive. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened unto you. What did you learn in this lesson? And how are you going to apply it to your life? Go ahead and write some comments down below and tell us. Was hast du jetzt in dieser Lektion gelernt? Was hat zu dir gesprochen? Schreib es wieder unten hin an diese Lektion und lass es uns wissen.